Denn alles Vorhandene ist gewissermaßen der Same dessen, was aus ihm werden soll. Nichts begegnet einem, was er von Natur nicht zu ertragen vermag. Ein gesundes Auge muss alles Sichtbare sehen, ohne etwa zu sagen, ich will nur Grünes. Denn dies ist das Kennzeichen eines Augenkranken. Das Glück des Lebens – wo ist es denn nun wirklich? Im Besitzen von Grundsätzen, woraus Bestrebungen und Handlungen entspringen. Der Streit betrifft also, äußert derselbe, nicht eine Alltagssache, sondern vielmehr die Frage, ob man ein Rasender sei oder nicht. Sei wie ein Fels, an dem sich beständig die Wellen brechen. Er bleibt stehen und rings um ihn legen sich die angeschwollenen Gewässer. Die Welt beruht auf Wechsel, das Leben auf Meinung. Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Fühlst du dich über einen Gegenstand der Außenwelt missgestimmt, so ist es nicht jener, der dich beunruhigt, sondern vielmehr dein Urteil darüber. Dieses, aber sofort zu beseitigen, steht in deiner Macht. Hat sich jemand in etwas gegen dich vergangen, so erwäge sogleich, welche Absicht über Gut und Böse ihn zu diesem Vergehen bestimmt habe. Denn sobald du dies einsiehst, wirst du gegen ihn nur Mitleid fühlen und dich weder verwundern noch erzürnen. Verlieren denn ein Smaragd oder Gold, Elfenbein, Purpur, ein Messer, ein Blümchen, ein Bäumchen, etwas von ihrem Werte, wenn sie nicht gelobt werden? Viele Weihrauchkörner fallen auf denselben Altar, die einen früher, die anderen später. Aber dies macht keinen Unterschied. Wer sündigt, versündigt an sich selbst. Wer Unrecht tut, schadet sich selbst, indem er sich selbst verschlimmert. Blick in dein Inneres. Da ist die Quelle des Guten, die niemals aufhört zu sprudeln, wenn du nicht aufhörst zu graben. Es gibt für den Menschen keine geräuschlosere und ungestörtere Zufluchtsstätte als seine eigene Seele. Halte recht oft solche stille Einkehr und erneuere so dich selbst.